Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge 100 Tage, 100 Wochen, 100 Monate. Heute mit Saskia, einer Studentin aus Hachenburg, richtig? Genau. Prima, Saskia, magst du dich kurz einmal vorstellen? Ich bin Saskia und ich bin 18 Jahre alt und ich studiere Zentralbankwesen an der Hochschule der Deutschen Bundesbank in Hachenburg und bin so gesehen dann jetzt Bundesbankinspektoranwärterin. Du bist jetzt gerade in deiner allerersten Praxisphase. Das heißt, du bist das erste Mal wirklich in den Büroräumlichkeiten der Bundesanstalt. Genau, richtig? also ich hatte jetzt erst sechs Monate Theoriephase und jetzt lerne ich mal die Berufswelt kennen. Wie bist du denn auf das Studium aufmerksam geworden? Das war bei mir tatsächlich rein zufällig, weil eine Freundin meinte zu mir, dass Dualstudieren einen vielen Vorteile bietet, weil man halt ein einen universitären Abschluss erwirbt, aber gleichzeitig halt auch Berufserfahrung sammeln kann. Und ähm, das fand ich dann schon sehr gut, weil ich auch nach der Schule keine Lust hatte, nur zu studieren und wieder nur zu lernen. Und dann habe ich halt ein bisschen recherchiert und dann bin ich auf die Bundesbank aufmerksam geworden und habe mir dann das Studium Zentralbankwesen rausgesucht. Und wieso gerade Zentralbankwesen? Also bei Zentralbankwesen handelt es sich um ein wirtschafts- und rechtswissenschaftliches Studium und das Finde ich sehr gut, weil ich kann mich nicht entscheiden, ob ich so eher in die wirtschaftswissenschaftliche Richtung gehen möchte oder in die rechtswissenschaftliche Richtung. Daher das jetzt alles kombiniert ist, ist das halt perfekt für mich. Und was mich dann auch noch überzeugt hat, war, dass man halt ähm, bei Zentralbankwesen in der Bankenaussicht, Geldpolitik und bei Finanzsystem ausgebildet wird und das ist halt einzigartig. Wie erlebst du jetzt die Bundesbank, wenn du das erste Mal vor Ort bist äh, und so deine ersten Praxiserfahrungen machst? wo ich angefangen habe, haben die Leute uns schon gesagt, die Bundesbank, das ist wie ein Dorf, weil jeder kennt jeden und jeder ist super aufgeschlossen und also es ist halt wirklich super ein Team und wenn man mal eine Frage hat, dann sind alle so, ja, dann melden sich bei der und der und das finde ich halt sehr angenehm. In welchem Bereich bist du gerade? Ich bin im Bereich Personal im Employer Branding. Und äh, kannst du da auch schon aktiv mitarbeiten? Ähm, ja, also das hatte ich auch gar nicht so erwartet, dass ich das meine erste Praxisphase schon so machen kann. Momentan ist, dass ich die Job Experience organisiere. Das ist eine Woche in den Sommerferien, ein Event, wo Schülerinnen und Schüler in die Bundesbank reinkommen und ihnen die Bundesbank vorgestellt wird. Und in dem Rahmen muss ich halt jetzt Referenten suchen, die Vorträge vorbereiten und Tagesausflüge oder andere Aktivitäten planen. Macht dir das Spaß, das Arbeiten? Auf jeden Fall. Also ich kannte das Arbeiten so noch nicht wirklich, aber ähm, man kommt auf jeden Fall rein und die Kollegen helfen einen da auch total. Also äh, ja, finde ich das ja ganz gut. Und das Studium macht ja aber auch Spaß? Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein bisschen untypisch, aber ich lerne eigentlich ganz gerne. Und dann ist das ganz gut. Wie ich schon gesagt habe, dass es sehr abwechslungsreich ist. Gibt es noch andere Unterschiede jetzt von einem dualen Studium bei der Bundesbank zu anderen Studiengängen? Ja, also man hat Theorie und Praxisphasen immer abwechselnd, so dass man halt große Erfahrungen sammelt, ähm, gleichzeitig ähm, verdient man schon während des Studiums Geld und ist somit äh, unabhängig. Bei dem Studienzentralbankwesen ist man dann von Anfang an schon verbeamtet, was einem natürlich auch zahlreiche Vorteile bietet. Und was ich noch besonders finde bei dem Studium ist, dass die Bundesbank, die ist bundesweit vertreten, sodass man einen deutschlandweiten Einsatz hat und dadurch auch viel sehen und erleben kann. Wenn ich es richtig verstehe, heißt das dann, dass man während des Studiums schon wirklich auch viele verschiedene Fachbereiche in der Bundesbank kennenlernt und danach hat man dann die Möglichkeit, sich einfach einen Bereich auszusuchen. Oder wie funktioniert das dann mit der Übernahme? Ja, also man hat eine Übernahmegarantie, also auf jeden Fall werde ich übernommen und man kann sich einen Bereich aussuchen. Also ich kann jetzt. Im Employer Branding anfangen, dann mache ich eher kreative Aufgaben, was super ist, aber ich kann genauso gut in der Statistik anfangen, wo ich eher mathematisch arbeite oder in der Bankenaufsicht. Also die Bundesbank hat ein sehr vielfältiges Jobangebot und mit dem Studium Zentralbankwesen kann man in jedem Feld eingesetzt werden. Wenn das jetzt Schüler oder Schülerinnen sehen und sich vielleicht auch bewerben möchten, was würdest du denen mit auf den Weg geben? Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, mich zu bewerben, weil hier musste man sich aktiv bewerben, hat ein Assessment Center und Tests und alles, aber ich habe es dann doch gemacht und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also, man sollte sich da einfach überwinden und machen, und alle Leute sind super lieb. Das ja vielen lieben Dank. Äh, vielen Dank für deine Zeit und für die Einsicht und äh, ganz viel Erfolg weiterhin bei deinem Studium. Und falls ihr euch auch mal bewerben möchtet äh, auf ein Trainee, auf ein Studium oder ähm, direkt für das zentralbankwesen in Hachenburg, dann äh, sucht gerne unsere Webseite bundesbank.de/slash karriere. Und dort findet ihr alle Informationen rund um die verschiedenen Studiengänge und Einstiegsmöglichkeiten. Das ist ja vielen Dank. Danke.